Ja, probieren wir mal wieder Amanda, das wird ja lustig. Äh, ich habe ich habe Streamlabs. Äh ich habe Dings gar nicht angemacht Spotify. So. Ich muss vier Leute kaputt daschen. Ich habe keine Bear Traps. Wow, danke Jen. Habe ich jetzt schon keine Lust drauf. Ich weiß nicht, ob die Kassette das beste Addon ist. Ich habe einen Hit. Wow. Okay, die Reload Town ist echt scheiße hier. Ja, die Leute werden langsam ihre Fallen los und ich habe nicht viel erreicht. Ich habe doch hier gerade jemanden gesehen. Da. Oh, ich spüre ein Dead Heart. Ich wusste es. Aber ich habe keinen leitborn das nervt mich ein bisschen. Die machen auch noch keine Gens fertig. Wobei mit Tinker ist es natürlich schon ein bisschen gut. Dann sehe ich, wenn die Gens soweit sind. Da ist jemand. bleiben. Die wird nicht abgehuckt. Das ist uncool. Also cool für mich, aber uncool für die Mitspielerin. Ah, okay, gut. Das hätte maximal in die zweite Phase gehen dürfen. Danach hätte es mich genervt. Let's go! Oh, die waren schnell. Fuck, da waren mehr als einer. 3 jetzt genau probierst du Yes. keine ahnung was die probiert hat aber es hat geklappt dass ich sie getroffen habe Oh ja, hat ja gut geklappt. Und rechts kommt eine Flashlight angerannt, so wie es klingt. Äh, ich weiß echt nicht, was sie probieren. Ich gesagt. Kannst du bitte? Ja, danke. Okay, die gehen runter. Das heißt, Michaela wird gehängt. Michaela. Da ist sie. Nein, das wollte ich nicht. Fuck. So. Okay, die scheint ja ganz woanders zu sein. Doch nicht. ach so der Knall war vom Keller. Ups. Ich habe das verkackt. Okay. Ich dachte, der Knall kommt vom anderen, Ende der Map. Eins. Ja, so geht's natürlich auch. Ah, die probiert weg zu das heißt die andere ist hier. Okay. Ah, äh, natürlich habe ich diese Aufnahme nicht gemacht. Das heißt, ich darf Stream downloaden, weil das war eine echt komische Runde gerade. The fuck just happened? Nice, okay. Ja, das müsste jetzt aber ein bisschen Trophy geben, bitte. Eine, wow. Ernsthaft nur eine. Ah, oh, okay. Ja, natürlich ein Rang einer. Was ist das für ein Bullshit? Ganz